Wenn Sie in Ihrem Open-OLAT-Kurs nie mehr eine Änderung verpassen wollen, dann können Sie alle Kursbausteine abonnieren. Das gilt sowohl für Lehrende als auch für Teilnehmende von Kursen. Das macht natürlich ganz besonders Sinn bei Bausteinen, die zum Beispiel zur Zusammenarbeit gedacht sind. Und Deshalb zeige ich das mal hier am Beispiel des Forums. Hier habe ich einmal meinen Testkurs mit allen Bausteinen, die es in OLAT gibt. Wenn ich hier auf ein Forum gehe, dann haben Sie hier oben rechts den Punkt Änderungen. und Sie sehen, dass die Voreinstellung hier immer ist, dass die Änderungen ausgeschaltet sind, dass Sie also keine Informationen bekommen. Wenn Sie draufklicken, ist dieser Kursbaustein abonniert und Sie bekommen immer dann eine Information, sobald sich in diesem Baustein irgendetwas ändert. Das gilt auch für fast alle anderen Bausteine. Auch dort können Sie, eine, können Sie die Bausteine abonnieren. Es gibt nur einen Baustein, wo die Voreinstellung schon so ist, dass Sie über Änderungen informiert werden und das ist der Mitteilungsbaustein. Wenn wir also hier mal... Der Verwaltung und Organisation auf den Mitteilungsbaustein gehen, da ist es schon per Voreinstellung so. Was passiert jetzt, wenn Sie einen Baustein abonniert haben? Zunächst mal können Sie hier in Ihrem persönlichen Bereich unter Abonnements sich das nochmal angucken, welche Neuigkeiten es in einem bestimmten Zeitraum gab, welche Bausteine Sie alles abonniert haben und falls Sie einen RSS Newsfeed nutzen, können Sie das hier einstellen. Und dann noch ganz wichtiger Punkt, Sie können auch im persönlichen Bereich hier bei den Einstellungen können Sie dann festlegen, wie häufig Sie über diese Neuigkeiten, die in OpenOlat aufgelaufen sind, per E-Mail informiert werden wollen. Und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um das hier zu steuern. Wenn Sie hier bei der E-Mail-Benachrichtigung hinschauen, ist die Voreinstellung täglich. Man kann das aber auch ähm, ändern von ausgeschaltet. Wenn man sagt, ich möchte es gar nicht per E-Mail haben, es reicht mir, wenn ich das in meiner Abonnement-Übersicht sehen kann. Bis hin zu alle zwei Stunden können Sie das in allen möglichen Abstufungen dort auswählen, wie Sie das haben wollen. Soweit zum Abonnieren von Kursbaustellen.